Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Außenminister der sieben führenden Industriestaaten sind in Japan zu dreitägigen Beratungen zusammengekommen. Zentrale Themen sind der Umgang mit China sowie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Außenministerin Baerbock hatte vorab ein entschlossenes Signal der G7 gegen den russischen Präsidenten Putin angekündigt. Zu den G7 zählen neben Japan und Deutschland die USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich und Italien. So gründlich wie die japanischen Gastgeber, so wollen es auch die Außenminister der G7 halten. Oder wie es die deutsche Außenministerin sagt, das Engagement nachschärfen. Gemeint ist die weitere Unterstützung der Ukraine. Schon vor der Ankunft am Tagungsort hatte Baerbock betont, Putin dürfe sein Kriegsziel auch nicht durch Zermürbung und Ermüdung erreichen. Für die G7 komme es jetzt darauf an, gemeinsam Entschlossenheit zu zeigen. Das Völkerrecht müsse Grundlage der internationalen Ordnung bleiben. Der russische Angriffskrieg ist aber nicht der einzige Konfliktherr, der die G7 beschäftigt. Erstes Gesprächsthema am Abend ist der Indopazifik. Japan verfolgt mit Sorge die Aufrüstung Nordkoreas, das mit Raketentests gegen UN-Auflagen verstößt. Die Lage in Asien wird auch durch die Drohgebärden Chinas gegenüber Taiwan immer gefährlicher. Gewaltsame Veränderungen wollen die G7 nicht akzeptieren, auch weil die Region für den Welthandel von hoher Bedeutung ist, sagte Baerbock im ZDF. Und damit sollte es dort zu einer militärischen Eskalation kommen, die ganze Welt betroffen wäre, deswegen ist es in unserem aller Interesse, und darüber haben wir heute beim Abendessen gesprochen, zu verhindern, dass es zu dieser militärischen Eskalation kommt. Ein Thema, das auch die G7-Staats- und Regierungschefs bei ihrer Zusammenkunft im Mai in Hiroshima beschäftigen wird.